Bambu. Eine Bambuschule hier in dem Dorf Back. Ja. so ungefähr eine Stunde Fahrt von Mataram oder von dem Touristenorten Gigi und diese Schule wird aus Bambus gebaut ja. und wir können hier reinschauen wie es dann aussieht Nein. Aber nicht den Ton, was ich sage. Okay. Durch Erdbeben 2018 war diese Schule zerstört worden. Und wir brauchen nach dem Ereignis, nach dem Erdbeben, gleich so ein neues, Gebäude, ein neues Gebäude für die Schulen. Und dafür dann, deswegen wurde diese Schule aus Bambus dann abgebaut. So sieht es aus: da sitzen Kinder zum Lernen.